Juhu, endlich ist es soweit. Entwickle dein eigenes Programm. Dieses Programm kann eine Animation, Spiel oder auch etwas anderes sein. Die Bausteine, die wir in diesem Kurs nicht durchgenommen haben, kannst du natürlich auch verwenden. Hier gilt es, selber auszuprobieren, was diese machen. Ansonsten ist aber alles erlaubt. Ich bin schon sehr gespannt auf dein Programm und würde mich freuen, wenn du es im Forum teilst. Let's go!